Hallo meine Lieben, ich hoffe, dass es euch gut geht. Ich freue mich sehr, euch wieder zu sehen. Ich muss mich entschuldigen, weil ich äh, die letzten zwei Wochen keine Videos gepostet habe. Ich war von der Arbeit her einfach sehr beschäftigt und deswegen kam ich nicht dazu. So, heute möchte ich euch äh, zeigen, wie man das Ablo zubereitet. Das Wort Ablo bedeutet gar eine der Sprachen Togos, äh, eine Art Brot das aus einem Teig zubereitet äh, wird, der aus Maismehl besteht. Dieser Teig ist leicht gezuckert. In Westafrika wird das Original-Abloh aus frischem Mais hergestellt, das vom Müller zweimal gemahlen wird. Da man dieses frische Maismehl so in Europa nicht kaufen kann, greifen wir heute als Ersatz zum Reismehl, um unser Abloh zubereiten. Zu so, dann rede ich mich länger und zeige euch einfach das Rezept. Wir benötigen Reismehl, weißes Maismehl, Maisstärke, einen Mix aus braunem und weißem Zucker. Ich finde, dass der braune Zucker den Brötchen einen besonderen Geschmack verleiht. Wir bräuchten auch Backpulver, frische Hefe, sowie Salz und Muffin-Backformen aus Silikon. Wir werden genauso 3 Viertel Liter Wasser benötigen, um das Blut zu machen. Zuerst sieben wir alle Mehlsorten. Damit der Teig später nicht verklumpt. Dann bereiten wir einen Brei aus einem halben Liter Wasser und dem Maismehl. Wir vermischen beide Zutaten und bringen sie bei mittlerer Hitze zum Kochen. Sobald der Brei Form annimmt, rühren wir eine Minute lang um und nehmen ihn vom Herd herunter. Jetzt gießen wir den restlichen Viertel Liter Wasser auf. Am besten ist dieses sehr kalt, damit der Brei so schnell wie möglich abkühlt. Sobald er nicht mehr heiß ist, geben wir das Reismehl sowie die Maisstärke dazu. Wir hören nicht auf, um zu rühren, bis eine gleichmäßige Konsistenz entsteht. Nun lassen wir die frische Hefe in zwei Esslöffeln lauwarmend Wasser schmelzen. Wir werden gleich zu dieser Mischung greifen. Danach kommt der Zucker mit der frischen und der trockenen Hefe zum Einsatz. Schließlich würzen wir mit einer Prise Salz nach und lassen den Teig ruhen, damit er aufgeht. Diesbezüglich hätte ich zwei Tipps für euch. Entweder ihr legt den Teig neben einen Heizkörper oder ihr könnt wie ich vorgehen. Ich fühle einen großen Topf mit warmem Wasser. Und platziere den Teig darauf. So braucht ihr nur 30 bis 45 Minuten maximal zu warten, bis der Teig aufgeht. Wir merken dies an den Bläschen, die an der Oberfläche des Teigs erscheinen. Wir benutzen einen Dampfeinsatz, um das Sablo zu kochen, aber ihr könnt es genauso mit einem elektrischen Dampfgarer machen. Zuallererst befeuchten wir die Silikonformen damit unsere Brötchen beim Garen nicht darin kleben bleiben. Dann füllen wir sie jeweils mit 3 Esslöffeln Teig und lassen sie 8 bis 10 Minuten bei mittlerer Hitze garen. Um sehr schöne Ablos zu haben, zögert nicht, alle 2 bis 3 Minuten den Dampf wegzuwischen, der sich unterhalb des Deckels aufgesammelt hat. Unsere Brötchen sind fertig. Um sie besser aus den Formen herauszunehmen, ist es ratsam, sie zwei bis drei Minuten abkühlen zu lassen. Hier ist das Innere des Ablus. Es sieht luftig und fluffig aus. Mmh. Ich serviere es mit Jebessi. Es ist eine Sauce aus zerkleinerten Tomaten, gebratenem oder gegrilltem Fleisch. Nein, Entschuldigung, gegrilltem Fisch mit einem kleinen Salat aus frischen Paprikas und Zwiebeln. Sie können das Sablo mit allen Sorten Tomatensauce genießen. Ich wünsche einen guten Appetit. So, ich hoffe, dass euch das Rezept gefallen hat. Wenn es der Fall ist, dann Daumen nach oben. Ihr könnt gerne das Rezept nachkochen. Und ja, sehr wichtig, vergesst nicht, euch zu abonnieren. Dann sage ich bis bald für ein neues Rezept.